Weißt du, das, die Sache mit diesem chronischen Denken, also mit diesem Denkmodus, ist halt, ähm, wenn das Denken für eine Weile aussetzt, dann, dann ähm, zeigt Ze sich eine andere Wirklichkeit. Mhm. Also dann zeigt sich die Wirklichkeit viel, viel lebendiger mhm. als... Äh, als wenn die ganze Zeit irgendwie Gedanken aktiv sind. Und mhm. die Gedanken, die halten halt so eine Art Normalität aufrecht und die halten halt so ein Ich aufrecht. Mhm. Also, zum Beispiel ich Dittmar oder ich Wolfgang oder sowas mit dieser Geschichte und folgenden Projekten mhm. und folgenden Themen und so weiter. Mhm. Ähm, das, ist und das ist aber so energiezehrend. Energie ja, absolut energiezehrend. Mhm. Und es ist halt es fühlt sich nicht wirklich schön an, es fühlt sich nicht wirklich vollständig an, aber es fühlt sich so einigermaßen sicher an. Da weiß man, was man hat. Ja. Also es fühlt sich halt normal an. Mhm. Wenn das Denken aussetzt, hört die Welt auf normal zu sein. Sondern sie wird, sie wird äh, unkontrollierbar lebendig. Mhm. Das ist, äh, das Denken ähm, möchte einen davor beschützen. In der, in der Verwirrung jetzt sind wir das ist ein liebevoller Impuls uns zu beschützen in der Verwirrung dass die dass die dieses diese Lebendigkeit irgendwie was bedrohliches wäre, weil nicht kontrollierbar und was das Denken übersieht ist, dass das wir sind, diese Lebendigkeit ja, also das will uns vor uns beschützen und deswegen ist es so, das Denken ist nicht einfach nur so es ähm, ist nicht, nicht nur einfach ähm, ein Mechanismus, der halt so vor sich hinläuft, sondern, sondern ähm, wenn es still wird, oder wenn es zu lebendig wird, kommen Gedanken und sagen, hey, und jetzt wäre es auch noch interessant, sich um Folgendes zu kümmern, folgender interessanter Gedanke, folgende kleine Anekdote, oder was auch immer. Ja, ja das wolltest du ja schon immer mal machen. Oder? Ja, genau. Aha. Also Gedanken lenken von uns ab, von dieser Wirklichkeit. Ähm, und ähm, halt dadurch so ein Anschein von Normalität aufrecht mhm. ja, und halten das Ich aufrecht, dieses mhm. scheinbare Ich, nämlich, dass sich alles, was wir erleben, auf dass sich unsere Gedanken auf alles, äh, was wir erleben, beziehen, ne? dass das so einen Bezugspunkt gibt, mhm. dass in alles gefiltert wird. Ist das jetzt gut? Ist das interessant? Ist das hilfreich? Komme ich damit weiter? Mhm. Passt es zu meinen bisherigen Erfahrungen und so weiter. Mhm. Und das ist das ist eine Funktion vom Denken. Wenn's, wenn das Leben zu bunt wird, zu lebendig, wenn wir zu lebendig werden, denken. Das bremst das alles schön wieder ein. <lacht> ja, da, da muss man Dinge, die einem mühevoll beigebracht werden, wieder vergessen. <lacht> Ja. ja, und, und äh, vergessen, verlernen geht meiner Ansicht nach am einfachsten dadurch, das ist immer wieder diese eine Frage, wie fühlt sich das jetzt an, wie fühlt sich dieser Moment an? Und ähm, jetzt, um es mal so ganz simpel zu sagen, wir haben diese zwei Welten, die eine ist, ich als der Denker in dieser Denkwelt und so weiter, ja, so wie fragmentiert und unvollständig sich das anfühlt und ähm, und da ist dieses Bewusstsein für alles, das Bewusstsein, was sich als alles jetzt zeigt, das alles, was da gerade erlebt wird, ist Bewusstsein. Und die diese weite Lebendigkeit, die, äh, die sich da zeigt, die halt einfach völlig unkontrollierbar ist, weil sie sowas, weil sie was, weil sie absolut ist, nicht so sowas Relatives, ja. Und das, das Denken findet das relativ unübersichtlich oder was auch immer. Und zu, zu erleben, wie fühlt sich das eine an, wie fühlt sich das andere an, hilft dem Organismus festzustellen, okay, das eine ist anstrengend, ist mit so einer Daueranspannung und mit so einem Gefühl von permanent irgendwelchen Forderungen verbunden. Forderungen, Bedingungen, die wir an uns stellen, die andere scheinbar an uns stellen, die wir an die anderen stellen und so weiter. Und das andere ist einfach die, die, der Frieden vom Jetzt, ja, wo einfach alles so sein darf, wie es gerade ist. Und ähm, inklusive zum Beispiel im Gefühl von Müdigkeit oder inklusive äh, einer verstopften Nase oder einem Schmerz, in was auch immer. Ja. Das ist nicht, dass, dass das alles sich ähm, permanent super anfühlen muss, sondern dass es alles in diesem Moment so sein darf, weil es niemanden gibt, der was dagegen hat. Außer Gedanken, die sagen, das, sollte, das könnte viel besser sein. Und wir machen immer wieder die, die Erfahrung, wie ist es, diesem Gedanken zu folgen? Ja, das könnte besser sein und so weiter und, und zu erleben, okay, damit fühlt sich das jetzt das jetzt so an. Als, als wäre es so ein Wegwerfmoment. Ja, einfach so ein... Nicht das, sondern äh, bestenfalls auf dem Weg dahin, wo ich hin will. Und wie ist es ohne, diese, ohne diesen Bezugspunkt, wo es ist, wow, das mit Müdigkeit und mit äh, verstopfter Nase und mit Schmerz ist gleichzeitig das Paradies. Das ist einfach der, der, der Friede vom Jetzt, die Vollständigkeit von diesem Moment. Okay. Ah, das ist schön, solche Momente teilen, miteinander teilen ja, zu können. Ja, ja. Und dann auch leichter, und dann irgendwie muss also wieder. Das, so, ah, da sich so ja. hineingleiten zu lassen, ja. Ja, Sehr schön.